Jo, Leute, heute bin ich wieder am Start. Astros. Ich zeige euch, wie ihr diese Dorf hier schlagen könnt. Platt machen könnt. Ja, so sieht es aus. Ungefähr. Ja, was machen wir? Tag, Tag, Tag, Tag. Okay, Leute. So. Okay, Leute. Und dann machen wir alles klar schnell gehen muss alles schnell gehen muss alles so schnell gehen ja alle von hier aus müssen wir reinpumpen muss alles schnell gehen ja weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter weiter, weiter. Und dann machen wir so. Die Eiszauber nerven Fallen nerven hier. Es ist halt nicht normal, dass die Fallen hier sehr aktiv sind. Es ist halt große Falle. Taktikspiel. Muss schau sein. Muss denken und Einsatz machen. So kommt ihr dann vorbei. Ansonsten wird ihr gar nicht schaffen. So Wie ihr seht, überall sind Maulwürfe faul, faul, faul, faul, faul. Ja? So wird ihr das auch schaffen, wenn ihr genau wie ich macht. Machen wir nochmal einen Satz. König. König muss platt gemacht werden. Genau, König ist jetzt am Arsch. Jetzt Wächter und Königin machen jetzt alles platt. Alles platt machen die jetzt. Leute, so ist das jetzt, ja. So könnt ihr das auch genau machen. Und dann kommt ihr auch durch. Genau so. Und somit ist das 100%. So wird das geschafft, Leute. So wird das gemacht, Leute. Dann mal los, dann mal los. Ciao, ciao. Daumen nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.